Hey YouTube, in diesem Video möchte ich euch ein Programm vorstellen, was ich sehr, sehr nützlich finde. Es nennt sich Clover und macht nichts anderes als verschiedene explorer in einem Fenster mit mehreren Tabs zusammenzufassen. Das ist äh, vor allem sehr effektiv, wenn man viele explorer offen hat, wenn man viele Ordner hat, die man des Öfteren besucht und deswegen offen lässt, ähm, weil das Navigieren mit Alt-Tab dann mit der Zeit sehr, sehr mühsam wird ist es sehr nützlich, weil man jetzt mit Alt-Tab einfach nur Clover auswählen muss und den spezifischen Tab aussucht. Die, die Navigation damit ist eigentlich sehr Browser-typisch, mit steuerung tab und STRG-Tab äh, navigiert man damit, steuerung t und STRG-F4 jeweils Tab erstellen und Tab schließen. Man kann die Tabs auch anpidden, wie man das von den App-Tabs gewohnt ist, in den Browsern, duplizieren und vieles mehr. Das werdet ihr herausfinden. Was ich auch sehr nützlich finde, sind die Lesezeichen hier oben, die man einfach per Drag and Drop da oben hinziehen kann. Ja, Viel mehr Funktionen bietet das Programm nicht, aber ich finde es bis dahin ja, vollkommen okay. Dadurch, dass es die Funktion des Explorers nicht einschränkt, kann man sich das auf jeden Fall mal installieren. Ich finde, das ist einfach ein Must-Have-Tool, ähm, sehr nützlich. Der Link zum Download befindet sich in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Programm. Ciao!